Wer vor dem Krieg flieht, kann heute in einigen Ländern Europas auf Solidarität hoffen. Was aber, wenn in der Heimat ein Konflikt schwelt, den in Europa kaum jemand kennt? So geht es Hassana. Er kommt ursprünglich aus der Westsahara, musste sich nach Spanien flüchten, nach San Sebastian, wo er seit fünf Jahren illegal lebt. Zurück kann er nicht. Ein marokkanisches Gericht hat Hassana zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Asylantrag wurde trotzdem gerade abgelehnt. Doch er hat viele Unterstützer in San Sebastian, bis hin zum Bürgermeister der Stadt. Hassana fordert die politischen und sozialen Rechte für die Menschen in der Westsahara. Wir kämpfen gemeinsam mit Hassana und das ist wichtig. Ich wünsche mir, dass ich meine Familie bald wiedersehe. Eine freie Westsahara. Und dass ich zurückkehren kann zu meiner Erde, meinem Land. Hassan Alia kämpft für die Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko. Er ist für viele zum Symbol geworden, nicht nur in seiner Heimat, sondern auch 2500 Kilometer entfernt im spanischen San Sebastian. Hier lebt der Aktivist illegal. Seinen Asylantrag hat Spanien abgelehnt, doch zurück in seine Heimat kann er nicht. Ein marokkanisches Militärgericht hat ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Als ich von dem Urteil erfahren habe, war das sehr hart für mich. Es hat mein Leben verändert. Mir wurde klar, dass ich nicht zurückkehren kann, nicht zurück zu meinen Eltern und nicht zurück in mein Land. Ich habe tagelang nicht geschlafen und an meine Familie gedacht. Hassana soll 2010 tausende Menschen in der Westsahara zum Protest angestiftet haben. Damals demonstrierten in einem Camp viele für mehr Rechte in der spanischen Exkolonie. Daraus wurde die größte Protestbewegung in der Westsahara seit Marokko 1975 das Gebiet annektiert hatte. Als marokkanische Sicherheitskräfte das Camp gewaltsam auflösten, kam es zu heftigen Unruhen. 8. Am 8. November ist das Militär mit allen möglichen Waffen angerückt und hat einfach so Menschen umgebracht. Auch 14-jährige Kinder. Sie haben im Camp viele Frauen und Männer gefoltert. Bis heute ist nicht klar, wie viele Menschen ums Leben kamen. Marokko spricht von elf getöteten Polizisten. Hassana wurde auch dafür mitverantwortlich gemacht. Er war beim Prozess vor Ort Juan Laceras von einer Menschenrechtsorganisation. Weder im Fall von Hassana noch bei den anderen Angeklagten gibt es einen einzigen Beweis. Es gibt lediglich Aussagen eines Mitangeklagten, der eine Art Anführer gewesen sein soll. Er soll dazu aufgerufen haben, so viele Soldaten wie möglich zu töten. Allerdings wurde im Prozess auch deutlich, dass dieser Mann an dem Tag gar nicht in dem Camp, sondern im Gefängnis war. Das Urteil für Hassana, lebenslange Haft. Sein Kampf für die Westsahara, seine Geschichte bewegt viele Menschen, auch in Spanien. Vor allem in San Sebastian im Baskenland halten sie zu ihm, fordern politisches Asyl für Hassana. Der 26-Jährige reist von Veranstaltung zu Veranstaltung, wo er ist, dahin kommen auch seine Unterstützer. Und die kennt er nahezu alle persönlich. Hassan ist für uns ja ein Freund. Er ist auch ein Freund für mich. Und seine Ziele sind auch unsere Ziele, die vom Volk der Westsahara. Wir unterstützen schon seit Jahren das Volk der Westsahara. Zunächst war es vor allem humanitäre Hilfe für die Menschen in den Flüchtlingslagern. Dann haben wir beschlossen, dass wir auch den Aktivisten helfen wollen. Der spanische Staat hat Hassana quasi ein zweites Mal verurteilt. Ich denke, Spanien ist verpflichtet, ihm politisches Asyl zu gewähren. Hassana hat Einspruch eingelegt, hofft noch immer auf Asyl in Spanien und auf eine neue Heimat. Ich habe immer die Hoffnung, dass eines Tages die Westsahara frei sein wird und ich zurückkehren kann zu meiner Familie. Ich von Spanien und der internationalen Gemeinschaft fühlt sich Hassana im Stich gelassen. Die Vereinten Nationen überwachen seit 1991 zwar einen vereinbarten Waffenstillstand, doch ein Referendum in der Westsahara gab es bis heute nicht. Kein Krieg also, aber auch kein Frieden. Damit bleibt der Status der Westsahara ungeklärt und damit auch seine Zukunft. Hassana will weiter für die Westsahara kämpfen. Wo? Das weiß er nicht.